Hallo Skatfreunde, kurze Ankündigung für heute Abend, 21.30 Uhr, soll es wieder soweit sein. Ich möchte SenseCard spielen und das ganze Livestream. Zähle also auf euch, seid dabei, fiebert mit, spielt mit, chattet mit, freue mich über jeden Zuschauer. Das alleine rechtfertigt natürlich noch kein Video und deswegen habe ich mal wieder eine Verteilung mitgebracht und eine kleine Geschichte. Erste Frage mal in die Runde: Mit wie vielen Jahren habt ihr denn angefangen Skat zu spielen? da könnt ihr euch alle noch daran erinnern, bei mir etwa war es mit 16 Jahren soweit und dann ging die Post aber richtig ab. Der eine oder andere mag ja sogar schon etwas früher eingestiegen sein, aber das, was mir jetzt zu Ohren gekommen ist, ist doch relativ selten ein Achtjähriger, der bereits ein Turnier bei den Erwachsenen mitspielt, der das also durchzieht und dann tatsächlich auch noch im letzten Spiel in aussichtsreicher Position eine ganz interessante Karte bekommt. Mittelhand hat gepasst, der Junior schaut in Hinterhand auf folgendes Blatt und bietet erstmal forsch 18. Gut, ich denke, das kann man machen. Das äh, Ausgangsblatt kann sich ja in viele Richtungen entwickeln. Zum Farbspiel auf jeden Fall, wenn der fünfte Trumpf drin liegt, wenn ein Bube drin liegt, dann ist es schon mal ein Karo mit zwei Seitenassen. Es kann sich aber eben auch sehr leicht zum 0 oder sogar zum 0 -E entwickeln, wenn hier etwa in Herz oder Kreuz eine Ergänzungskarte drin liegt. Hier 19 Bube in Kreuz etwa oder 18 Bube in Herz oder sogar erweitert noch die Damen, damit das Ass dann auch keine Schwäche bleibt, dann kann das schnell ein 0 oder sogar ein 0 werden. Also sicher eine gute Entscheidung hier erstmal 18 zu bieten, Spieler kommt auch ran, und dann natürlich im Skat erstmal äh, Rosinen zweimal vierte Farbe, also das ist natürlich nicht so doll, immerhin noch 14 Augen, das Ass allerdings leider nicht dabei. Gut, und nun ist natürlich diese 0 Option erstmal weitestgehend ausgeschieden, beziehungsweise das wäre schon fast Spielaufgabe. Also Vorschläge möchte ich mal hören, was sollte jetzt gedrückt werden und was für ein Spiel angesagt werden. Gut, also auf den ersten Blick sieht es natürlich mies aus, aber es ist gar nicht so schlimm. Ähm, es gibt hier immer noch ein Spiel mit einer sehr guten Siegaussicht und da muss man allerdings dann mal drauf kommen, wenn man erst 8 Jahre ist. Er hat es also absolut richtig gemacht, er drückt die 14 Augen in Peak wieder, und sagt jetzt nicht etwa Karo an, kann man natürlich auch machen, allerdings ist man da schon sehr stark äh, darauf angewiesen, dass das Spiel sich glücklich für einen entwickelt, dass man das Karo Ass auf Pik verstechen kann. In dem Moment, wenn dann jetzt mal aus dem Blanken oder ein Drilling ausgespielt wird, Herz oder Kreuz, wird das schon zunehmend unwahrscheinlich. Von daher gibt es hier ein besseres Spiel und das ist tatsächlich der Pik mit beiden Trümpfen gedrückt, und um darauf zu kommen, muss man natürlich schon mal ein bisschen die Pflichtbilder erstmal zählen, also die Bilder, die man automatisch bekommt, wenn die Asse eben nicht gestochen werden. Dass ein Ass gestochen wird, ist relativ unwahrscheinlich, schließlich sind vier Buben unterwegs und vier volle, das heißt, wenn jetzt noch die Farben lang stehen oder ein Spieler keine, eine Farbe gar nicht hat, dann wäre es schon wahrscheinlich, dass gereizt ist. Von daher gehen wir einfach mal davon aus, dass die drei Asse durchgehen, und weil eben so viele Luschen unter den Assen sind, werden automatisch vier Pflichtbilder eingesammelt, und zwar in Karo, Dame und König, in Kreuz mindestens die Dame, und in Herz auch mindestens die Dame. Und das sind dann eben schon 13 Augen extra an den Bildern, plus 14 gedrückt sind 27, plus drei Asse sind jetzt allerdings erst 60. Ja, ja, Und warum ist das Spiel trotzdem aussichtsreich? Weil es eben in Hinterhand vier extra Chancen gibt. Das erste ist eben die Hinterhandposition. Im Ausspiel kann es schon sehr leicht passieren, dass ein Spieler mal ein Auge mehr anbietet, als unbedingt nötig wäre. Also schnell legt Mittelhand schon mal den König drauf oder spielt Vorhanden König aus statt nur der Dame und vor allen Dingen gibt es in jeder einzelnen Farbe selber die Chance, dass es günstig läuft, dass in Herz etwa der König fällt, oder in Kreuz der König fällt, oder in Karo die 10 blank ist. Also vier Chancen, und diese zusammengenommen summieren sich, denke ich, durchaus auf eine Siegwahrscheinlichkeit von über 80 aber da muss man natürlich erstmal drauf kommen. Gut, nun lief das Spiel los, und drei Stiche später hat der junge Mann tatsächlich 61 Augen, hat also genau in einer Farbe den König geschnappt, wie der ganz genau Verlauf war, weiß ich nicht, aber danach hat er auch korrekt mitgezählt und ganz nonchalant die restlichen Karten in die Mitte geworfen, mit 61, wie gesagt, diesen schönen Peak ohne 5 gewonnen und damit im Turnier auch einen Platz im vorderen Bereich belegt. Ja, und wenn euch das genauso imponiert wie mir, dann zeigt das mal dem jungen Mann und sagt Daumen hoch, das ist dein Applaus. Schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Ich finde es jedenfalls ähm, großartig, auch zu wissen, wie der Nachwuchs arbeitet, wie was da schon für eine Konkurrenz ranwächst. Brauchen wir uns also, um das Spiel keine Sorgen zu machen. Gut, dann wünsche ich euch für den Moment noch einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich später beim SenseGuard.